So liebe Radenfeaks, herzlich willkommen zu einem kurzen mäh -Video. Wir haben heute Dienstag und ich habe ja am Wochenende, am Samstag, das erste Mal wieder gemäht hier mit meinem Sabo, da war das Gras richtig hoch, dann habe ich gestern Abend mit dem Sportman gemäht auf 20 mm, das war noch grenzwertig, da war ein irrer Rasenschnitt. <lacht> Der Rasen wächst gerade wie verrückt, das Wetter ist schwül, warm, sehr, sehr feucht, das powert natürlich den Rasen wie wahnsinnig hoch. Ich will heute nochmal mit dem Sportman mähen auf 20 mm. Ich habe da schon mal versucht, hier, ich schon mal versucht, auf 16 zu gehen mit dem E-Flex. Ist mir noch zu tief. Wir mähen jetzt heute nochmal mit dem Sportman die Fläche, dann mähen wir mit dem Sabu die hohen Bereiche. Ja, das war's für heute. Viel Spaß dabei. Das ist sensationell. Der Rasen ist so dermaßen spitze. Geiler Schnitt, 6 Messerspindel, Swordman, geiler Schnitt, 20 mm. Hammer, Hammer. Es ist leicht schwül, aber great striping, great striping, tolle Streifen, sagenhaft. Jetzt kommt noch das Grün und das war's dann. Coole Nummer, danke fürs Zuschauen, bleibt dran, euer Rasenfreak freut sich, ciao.